Wie würden Sie einen Kreis zu Papier bringen? Die meisten Menschen denken spontan an einen Stift, den sie aufs Papier setzen und mit einer Linie so lange im Kreis ziehen, bis sie am Anfangspunkt angekommen sind. Dadurch hat dieser Kreis einen willkürlichen Anfang und ein vorgegebenes Ende. Man könnte aber auch einen Kreis mit Hilfe eines Stempels drucken. In diesem Fall würden alle Stellen des Kreises gleichzeitig erscheinen, Niemand könnte mir sagen, wo der Kreis angefangen hat und wo er endet. Der Kreis wäre als ganze eine Anfang oder Ende entstanden. Wenn einer der Partner mir über einen Konflikt aus seiner Beziehung berichtet, dann setzt er meistens den Anderen als Auslöser der Geschichte an den Anfang. Schildert dann sein Partner seine Sichtweise, beginnt er mit einem Verhalten des anderen das vor seinem eigenen stattfand. Im weiteren Gespräch gibt der erste als Ursache dieses Verhaltens ein früheres Verhalten seines Partners an und so weiter. Beide erleben den Kreis als Resultat einer Linie, die beim anderen angefangen hat. Nehmen wir an, sie haben einen Kreis mit einem Stift gezeichnet und sind in so lange nachgefahren, bis ihr Startpunkt nicht mehr erkennbar ist. Jetzt kommt jemand dazu und Sie fragen ihn, wo fängt dieser Kreis an? Und dann antwortet er, das kann ich nicht sagen, es ist eben ein Kreis, ohne Anfang und ohne Ende. Ich könnte das Gedankenexperiment noch eine Zeit lang weiterführen und immer komplizierter machen, bis Sie sagen würden, das ist doch egal, wo der Kreis begonnen hat. Jetzt ist es auf jeden Fall ein Kreis, ohne Anfang und ohne Ende. In einer Partnerbeziehung hat für jeden der Kreisprozess beim Partner begonnen. Jeder verhält sich auf seine Weise, weil der andere sich vorher so verhalten hat. Beide leben sich als nur auf den anderen reagierend. Keiner der beiden kann erkennen, dass sie beide Teil eines Kreises sind, den sie gemeinsam aufrechterhalten. Jetzt kommt wieder die gute Nachricht. Da jeder der beiden Partner seinen Teil dazu beiträgt, dass der Kreis rund läuft und man keinen Anfang braucht, um ihn aufzurollen, kann auch JEDER den Ablauf unterbrechen. Tja und wer könnte in Ihrer Beziehung den Anfang machen? Ach, Sie sitzen gerade vor mir, können Sie doch einfach mal anfangen und beginnen. Wie? Oh, schauen Sie sich am besten noch weitere Videos von mir an, da gibt es jede Menge Hinweise.